Der Wasserfall ist immer gut. Weil die sind ja immer anders, ne? Ja. Und, weiß ich nicht, äh, haben wir damals auch Tempel besucht? Tempel... Äh, Keine wir Ahnung. Wir haben keinen Tempel besucht, ja. Da gibt's ein, da gibt's ein Tempel auch, aber Tempel immer, wie auf Bali, ist so ein Tönig. <lacht> ich Ja, ja. Meine, was ja, anderes. Ja, was anderes besuchen hier auf Lombok, ja. was anderes man nicht, Temp nee, Tempel, keine Tempel genau. besichtigen. Ein Tempel ist eigentlich immer selber. Ja. Es ist wirklich so. selber sieht endlich aus, ja? ja. Right weißt du, warum ich Angst habe, mhm. da zu laufen? Ja, warum? Bei uns zu Hause eine Firma, die hat so ein Vordach, ne? mhm. auch so wie das. Ja. Und da sollte jemand reinigen. Ne? Okay. Und der ist auf Nicht das Glas getreten. Ach so. Nicht auf die Streben. Gebrochen, oder wie? Ja, klar, durchgebrochen. Zack. Ja, der war dann, das waren so zwei, 3 Meter. Aha. Ja, der musste mit Bumschrauber geholt werden. Ach so, ja. Ja, das ist Scheiße. <lacht> der ist gerade durchgebrochen. Guck mal da. Gucken. Gucken. Gucken. du <lacht> studiert in, in Basar? In der Stadt hier, in ja, in Mataram. Ja. Was studiert sie? Äh, Internationaler Beziehung, ja. Okay. Ja. Sie will so ein, ein Diplomat sein, ja? Ein Diplomat? Ja. Aha. Ein Diplomat, werden. Ne. Bei der Regierung? Ja. Sie studiert zwischendurch mal so Jura vielleicht, ja, also Politik, ja? Politik. Das ist jetzt interessant, mm -hmm. wenn G20 in Bali tagen. Ja. Wenn Putin kommt und Zelensky. Oh ja. da ja. ja, wird es interessant, was passiert dann. Da. Ja. Aber Amerika hat bestätigt, glaube ich, der, der ist vielleicht von der Tagung irgendwie mal zurücktreten. Der, Kann sein, der ne? Zurücktritt, ja. Dass er doch nicht kommt. Ja, dann natürlich, so also gucken, wie die Leute hier leben, Haus, ne, ja. da waren wir doch mal in dem Dorf, weißt du es noch, ja. da ist auch gekocht worden, gerade, ja. Waren wir zu einer Töpferei auch? Egal. Da könnt, da könnt ihr auch schon ein bisschen äh, Kunst auch dort machen. So, vielleicht Töpfer, bisschen malen. Oder das ist traditionell, ja? Ja. Okay. Okay, das ist alles mit der Hand. Wird mit der Hand gemacht, ja. oben. Ja, Wie wird hier verheiratet? Mhm. Wird hier gesagt, wenn man heiraten muss oder soll? Ja. Also der Papa sagt, welche du heiratest. Na, also die Kinder müssen selber entscheiden. Ja? Selber entscheiden. Selber entscheiden, wenn die dann so schon freuen oder eine, meine Tochter einen Freund schon findet und die ja. sagt dann.. Ja, also wir wollen heiraten und so, ne? mhm. dann, äh, dann wird's gemacht. Ne? Aber du würdest nicht sagen, du musst den und den heiraten? Ja. Weil das der Nachbar ist oder der? Na ja, doch, ich, ja. Das also. wäre auch möglich. Ja, also Bruder, ja, Bruder, wenn ich nicht da bin, ja, mhm. dann Bruder macht das ja. Mhm. Also muss schon der Mann sein, der das macht. Ja, ja. ja. Also der sagt, wenn heiraten. Ja, ja. Oh, das ist Friedhof. Ja, genau. Das ist Friedhof, der. Muslimfriedhof. Ja, Muslimfriedhof ist ganz einfach, ne? Also nur ja. so Grabsteine und fertig und ein bisschen, Leid, bisschen ja. Erde drauf, ja, dass man das erkennt, ja, wird das dann zur Zeit auch schon ein bisschen draufgeschrieben, wer da begraben wird, ja, ja? wer da begraben wird, ja? und fertig. Ja? Also es gibt ja keine, also es wird ja nicht betoniert oder so, Nix, ja. Nichts, ne? ja. ja. Also das darf man überhaupt nicht machen eigentlich, ja? also um die Gräber zu betonieren, ja? mhm. Dann muss eigentlich so nochmal so Grabstein, einfach so Erde drauf und fertig, ne? fertig ja. Und da habe ich bei der Herfahrt, habe ich so einen großen Friedhof mit großen Steinen gesehen. Was das ist ja chinesischer Friedhof, ja. Chinese. Ja, chinesischer Friedhof, das, das ist in der Stadt, ja in der Stadt, in der Stadt, Ampanan, das ist ja die Vorstadt von Mataram, ja. da sind auch schon Chinesen bei uns hier, ja, aber vielleicht sind die nur 3%, 2%. ja, das ist schon ein alter Friedhof eigentlich, ja, also es existiert schon seit früher und, ähm, vielleicht schon, also da gab es auch viele Chinesen bei uns hier. Ja. und äh, seitdem wurden die Chinesen da begraben und jetzt auch natürlich und dann kommen immer werden die immer in derselben Ecken dort begraben mm -hmm. und der Friedhof deswegen wird auch schon immer größer und größer Aha, ja. Ja. und dann ist ja auch schon sehr breit geworden. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Irgendwann äh, gibt es keinen Platz mehr, also heißt das ja, weil man überhaupt keine neue Leiche da ja, äh, ja. Be begraben kann, ja, weil es mhm. dann so einfach mal festgebaut ist, ja, mit Beton. Ja. Ja, ja, genau. ja. Tiermarkt. Tiermarkt, das ist äh, in dem normalen Markt ja, zu finden. Ja. Also, in, in oder, ja, genau. Oder es gibt auch schon speziell, wo äh, Ziegen oder Kühe da verkauft werden. Ja. Mhm. Also viel werden verkauft äh, kurz vor dem Opferfeiertag zum Beispiel. Mhm. Ja, also bei dem Opferfeiertag äh, werden viel geschlachtet. Also werden viele Tiere geschlachtet. Mhm. Das haben wir dann. Äh, ja, wann war das vor vor, oh, vor zwei Monat, Wochen? Wochen? Ja. Nee. Vor vorigem Monat, war das Vor dem Monat. Monat. Ja. ja. Da war doch äh, äh, Schlachtfest äh, oder wie heißt ja, das? Ja, genau, ja. Opferfeiertag, äh, sowas ja. Gut. Äh. fährt geht, glaube ich, rechts, oder? Ja, ja so das sieht so aus. <lacht> also ich würde jetzt, also... Ja, meinst nicht. du? Ja. Äh. Also die Stadt war ja da dahinter, Richtung Wasser, ne? Ja, also... Moment, ich glaube, das geht hier links. Ja. Aber kann mich natürlich auch irren, Weil ich habe mich schon mal geirrt, jetzt. <lacht> in Kutta, also in Kutta bei uns. In ja. Bali. Ja. Ich bin gelaufen und total verkehrt. <lacht> Wascher Richtung fahren, dann wenn wir dann wieder zu fahren, wieder zurück <lacht> Landschaft ist Landschaft schön hier ist hier ist ja absolut dann waren wir mal auf dem Markt, wo es den Tabak gab. Und die ja. große Messe, weißt du ja. Ja, das ist im Norden. Ja. Ja. So eine lange Messe. Und ich die Windeln Das ist verhaftet. Oh, was ist das? Es wird schon enger. Die Straße. <lacht> naja. Guck, der war in Mekka, ne? Ja. Mit der weißen Kappe, oder? Ja, ja, richtig. Wisse. Der hat. Das habe ich mir gemerkt, das hast du mir erzählt. Guck, ja. das ist Friedhof. Genau. Schläbischer Friedhof. Klein, guck, ganz klein, ne? direkt in die Reisplantage. aus. Ich glaube, wir fahren hier lang. Ja. Ehrlich, hier sieht es ja super aus. Ne, ist wirklich schön. Also. Reisfelder. Und das gefällt mir so an dass wir so, so ein bisschen außenrum fahren, nicht wo alle fahren. Mhm. Das, ist sowas, das ist so toll, ja? <lacht> das sind jetzt, äh, ähm, ja. Les. Yes, Erdnüsse, ah. yeah. Und, ja? Erdnüsse? Ja. Erdnüsse. Also Erdnüsse, die Nüsse sind drin in der Erde. Ne? Deswegen heißt es Erdnüsse. Ja? Ach ich wusste gar das, nicht, wo die. die ich das die ist ja Wurzel, Baum. das ist Wurzel. Ja. Ach die, die Nuss ist im Boden. Ja, im Boden Wurzel, das ist ja Wurzel. Ja, deswegen ist Erdnuss. Ich schlachte über den Wachsambaum, Baum. ich <lacht> Nichts. Nix? Nein. Natürlich so eine kleine Fahrt, so weit wie es geht, am äh, Vulkan. Mhm. Mensch, wo waren wir denn da, wo die Fledermaus am Ding gehangen hat? Wo wir streichern konnten, so riesen Fledermaus. Äh, so war wir auch. haben nicht geschritten, das wäre vielleicht nicht hier. Oder Bali war das hier? Oder war das Bali? Ich Aha. weiß es nicht mehr. Fisch verwechselt das? Ist schon wechselnd. Ich bin viel zu wenig bei dir. Ich hätte schon zwei-, dreimal bei dir sein können, ganz